Ja, herzlich willkommen zu unserer Aufnahme von Deep Talk, was am 17.05.2021 stattgefunden hat. Wir haben Professor Dietz eingeladen, um zu uns zu Campus Connect zu sprechen über die Frage, was ist die Bedeutung von Jesus für Studierende im 21. Jahrhundert? Und zuallererst möchte ich dir heute aber nochmal Campus Connect vorstellen. Wer sind wir? Und dafür habe ich einen Videoclip für dich. Hi, ich bin Dominik und leite Campus Connect. CONNECT besteht aus ungefähr 1000 Studenten an 30 deutschen Hochschulen und wir sind begeistert von Jesus. Wir lieben es, Gott und Menschen zu begegnen, seine Liebe mit anderen zu teilen, unsere Mitmenschen zu stärken und mit unseren Gaben unser Umfeld zu gestalten. Bei CONNECT wurde ich einmal gefragt, wie verbringst du Zeit mit Gott? Das hat mich zum Nachdenken gebracht und ich habe Verschiedenes ausprobiert und gemerkt, dass Gott auf so viele verschiedene Arten erlebbar ist. Mittlerweile genieße ich es aber am meisten, mir morgens Zeit zu nehmen, in der Bibel zu lesen, mit Gott zu reden und ihm so zu begegnen. Wir sind vor einem Club mit ein paar Menschen über unseren Glauben ins Gespräch gekommen. Und ein Mädchen hat festgestellt, dass sie nicht an Gott glauben kann, weil sie einfach wütend auf Gott ist. Und während dem Gespräch ist sie total offen geworden und war berührt. Und wir haben sie ermutigt, zu Gott zu reden, zu ihm zu beten und das aus dem Weg zu räumen. Das hat mir einfach gezeigt, wie wertvoll es ist, meine Hoffnung und mein Glauben zu teilen. Ich war im letzten Jahr hart am Zweifeln über meine Studienwahl. Aber die Treffen mit meiner Connect-Gruppe und Freunde dort, die im Gebet hinter mir standen, waren dabei so eine krasse Stütze, dass ich jetzt einfach richtig gestärkt aus dieser Zeit gehen und selber andere unterstützen kann. Ich liebe es, neue Dinge zu lernen. Und bei Campus Connect habe ich die Möglichkeit, verschiedene Bereiche auszuprobieren, zum Beispiel Fotografie, Design oder aber auch Moderation. Und diese Dinge nicht nur bei Campus zu lassen, sondern auch hinauszubringen und damit aktiv mein Umfeld zu gestalten. Und mit diesem Gestalten aber auch auf Gottes Wirken hinzuweisen. Wenn du an deiner Hochschule auch solche Erfahrungen machen möchtest, dann schließ dich einer Connect-Gruppe an oder wende dich an uns, damit wir dich supporten können, eine neue zu starten. Wenn du schon Teil einer Connect-Gruppe bist, überragend. Wir würden uns mega freuen, wenn unser gemeinsamer Herzschlag aus diesen vier Punkten in deiner Gruppe sichtbar wird und wir an den deutschen Hochschulen unsere Begeisterung für Jesus teilen können. Wie er mitbekommen hat, ist es für uns super wichtig, wie, was die Bedeutung von Jesus für Studierende im 21. Jahrhundert ist. Das ist aber nicht immer so eingängig, so selbstverständlich. Oft spricht man mit Studierenden und denkt sich, Jesus hat überhaupt keine Bedeutung für ihr Leben er ist total veraltet. Wir haben bei dem Online-Event am 17.05. eine kleine Umfrage auch gemacht, was die Kommilitonen über Jesus denken und da ja, kamen sehr viele Begriffe auch, die so eine Irrelevanz und Gleichgültigkeit wieder haben. Deswegen haben wir Professor Dietz eingeladen, um uns zu erklären, ja, was wirklich der Kern von der Bedeutung von Jesus ist. Ähm, Professor Dietz ist... Äh, an der Hochschule Tabor, Professor für systematische Theologie und im letzten Jahr vor allem auch bekannt geworden durch seinen Podcast Das Wort und das Fleisch, spricht sehr unterhaltsam und kann komplizierte Sachverhalte sehr einfach äh, verständlich runterbrechen und es äh, ja, macht super Spaß, ihm zuzuhören und jetzt darf ich ihn herzlich begrüßen. Jesus für Studierende im 21. Jahrhundert. Da wird mir länger was zu einfallen. Ich spreche schneller, dass ich ein bisschen was reinkriege. Und ja, aber ist okay. Ne? Warum mal nicht so eine kleine Kurzversion von ein paar Gedanken? Ich habe dazu ein paar Folien. Auf denen ist fast nichts zu sehen. Aber man ist so gewöhnt, dass man Folien hat. Also ich äh, teile die, ihr seht dann ungefähr. Bedeutung von Jesus, für Studierende im 21. Jahrhundert, darüber denken wir heute nach. Das wird die Gliederung sein und wir fangen sofort an. Jesus im Kontext, das ist ja eine spannende Frage, für, für Jesus, für Studierende heute. Warum muss man das beziehen auf jetzt einen bestimmten Kontext? Warum kann man nicht reden über, warum Jesus die Wahrheit ist? Punkt. Für wen? Für alle, restlos. So, warum muss das einen Unterschied machen? Ob wir jetzt Studierende sind oder ob wir so alle so eine Gruppe plus 90 sind in einem Pflegeheim oder ob wir die äh, Gruppe Pinguine sind am Kindergarten um die Ecke. Würde dieser Vortrag anders funktionieren, wenn die Frage lautete, die Bedeutung von Jesus für Palästinenser im Gazastreifen gerade jetzt? Oder wenn das Thema wäre, die Bedeutung von Jesus für den Grundschulunterricht in einer freien christlichen Schule in Russland Deutscher Trägerschaft? Oder, ja, für, wenn man sagen würde, für Studierende des 17. Jahrhunderts? So, wäre das völlig egal, wäre das immer derselbe Vortrag, den man genauso durchziehen würde, ist es nicht so gefährlich, ne, von vornherein zu sagen, Jesus aber jetzt nicht an sich, so in aller seiner Wahrheit, sondern für Studierende im 21. Jahrhundert. Naja, der ganze Witz ist, wer ist Jesus an sich? Das Neue Testament, was wir haben, hat ja schon eine faszinierend verstörende Idee, einfach so mit der zentralen Figur anzufangen und das gleich in vier Perspektiven, vier Evangelien. Wir haben uns so dran gewöhnt und sagen, das ist auch schön und das passt auch gut zusammen und es ist ja auch jede Landkarte hat, hat vier Richtungen und so. Es ist schön und wir sind da super mit vertraut. Aber also, ich war in meiner Jugend mal so Hardcore Atheist und als ich da mal so reingeblättert habe in diese Bibel, ich fand es erstmal verstörend. So, warum gibt es da so ein Jesus und so ein Jesus und noch ein Jesus? Und beim ersten Mal lesen. Flimmert ja alles im Gehirn, ist ja für den normalen Menschen, wie wir es gerade auf Slido in der Umfrage gesehen haben, also erstmal ganz weit weg und so. Man versucht sich helfen zu lassen und sucht nach Rat und, und kriegt dann mit. Die Evangelisten, wow, die haben alle so ihre Ideen. Nicht? Also bei Matthäus, man merkte schnell, der setzt auf Leute. Die so ein bisschen sich so auskennen ne, mit Israel und dem Alten Testament und dem Judentum. Ne. Man fängt im ersten Kapitel an, man hat eine Seite durch, im Kopf schwirren 30, 40 Namen rum. Man ist erledigt. Also, jede Serie, die so anfängt, bevor die Einleitungsmusik kommt, 30 Namen. Man ist raus. Jede Supergang von Menschen mit Spezialkräften oder so, fang klein an, nimm drei oder vier. Du kannst nicht die Avengers alle in einem Raum und Flash oder so. Das gönnt sich der Matthäus, weil er offensichtlich mit Lesern rechnet, die bei fast jedem Namen mit der Zunge schnalzen, weil es lauter Erinnerungen in ihnen wachruft. Markus hat so Leser nicht. So, der fängt ständig an, seinen Leuten zu erklären. Da kommt irgendeiner, stellt eine Frage und Markus sagt dann, ja, das ist, weil die Juden haben so äh, Waschungen und Speisegesetze und, da muss man, und, und darum kommt die Frage zustande. So, Lukas macht das dann noch mehr, Piano und so, der rechnet gar nicht damit, dass die Leute wahnsinnig fest sind, sich im Alten Testament gut auskennen. Da kriegt man alles noch so ein bisschen mehr erklärt. Naja, man nicht, also, sondern der Mensch, der irgendwo in der griechisch-römischen der wird bei Lukas oh, ein bisschen freundlicher angesprochen, bei Johannes-Evangelium. Der ja, ist ja alles wieder völlig anders. Jesus fängt an, es, es geht im Himmel los. Man ist völlig verstört, wenn man damit anfängt. Was ist da los? Was ist das denn für ein Buch? Wer, wer, wer wird da Mensch? Was ist, warum steht da Wort? Und das ist ja alles sehr speziell. So, und es ist faszinierend. So sich das überhaupt erstmal mal klar zu machen, dass diese Evangelien Jesus vor Augen malen, sehr unterschiedlich, sehr bunt, so dass du es erstmal gar nicht zusammenbekommst und als Erstleser des Neuen Testaments äh, Schnappatmung kriegst. So und wer ist es denn jetzt? So wer ist der kontextfreie Jesus? Oh, den kriegen wir nicht gezeigt. So, nicht? Also wir kriegen keine äh, Totalperspektive der absoluten Chefkamera, die das jetzt mal so völlig äh, unperspektivisch an sich zeigt, sondern wir sehen Jesus immer schon im Kontext. Darum. Die Frage, wer ist Jesus für Studieren im 21. Jahrhundert? Ja, ist äh, vernünftig, ist angemessen, ist sehr sinnvoll. So ist es immer. So und was ähm, mache ich daraus? Ne? Jetzt äh, mache ich hier mal äh, ruckzuck. Ne? Wer ist Jesus für Studieren im 21. Jahrhundert? Man sieht es ja schon, zack, die Wahrheit. Oh, Studierende, Wissenschaft, alle arbeiten sich irgendwo ein in Wissenschaftssysteme, scheint mir eine sinnvolle Sache zu sein für Studierende, ist, wenn sie als Studierende angesprochen werden, Jesus die Wahrheit, das provoziert so schön, könnte sagen, das ist ein ganz netter, ne? aber es gibt ja ganz viele nette Menschen, ne? es gibt ja tolle Leute auf der Welt oder so. Man könnte sagen, der war für Frieden. Ja, ist, ist, alle leiden ja am Krieg. Ne? Also bis auf ein paar Vollidioten, die haben leider die Waffen oder so, aber ja, für Frieden sind viele. Also was ist für Studierende der entscheidende Punkt, der Jesus erstmal zu einer Provokation werden lässt? Dieses Ding, die Wahrheit, ich bin Weg, Wahrheit, Leben. So, das ist jetzt schon fast das Ergebnis und so, aber es ist im Grunde mehr ein Spoiler. Der, der Rest des Abends wird dem so ein bisschen nachgehen. Aber was heißt es denn, dass er für uns die Wahrheit ist? Und nun versuche ich, also ich studiere auch, ne? ich studiere seit 60 Semestern, aber ich fühle mich ehrlich gesagt auch als Student, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da nie ganz rausgekommen. Ich war mal fünf Jahre in der Kirche, aber eigentlich bin ich äh, so ewiger Student. Ne? Ich finde das so ein Ehrenabzeichen, ewiger Student finde ich voll super. Nein, aber ihr solltet irgendwann aufhören. Ist ja klar, die meisten, so ein paar können auch hier hängen bleiben und so, aber die meisten müssen irgendwann raus. Ja, was ist unsere Situation? Die Situation in der universitären Welt. Und da würde ich jetzt mal Folgendes sagen. Es ist eine Situation zwischen Chance und Challenge. So, Chris, also unsere Situation, damit meinte ich Christen an der Universität christliche Studierende, die sich so ein bisschen zusammenrotten so, und äh, sagen, wir äh, gehen irgendwo richtig rein, so wir lassen uns da involvieren, wir, wir sitzen da zusammen, wir hören was, wir machen was, wir wollen was bewegen, wir haben auch eine Mission, wir wollen Menschen erreichen. So, und diese unsere Situation ist eine zwischen Chance und Challenge. Ich bin ja selbst mal in sowas ähm, reingestolpert als junger Mensch, bin in Uni zum Glauben gekommen. Und ähm, Chance, womit kann man als christliche Gruppe, ich sag mal ganz äh, säkular, ein bisschen wuchern? Was ist das Besondere einer christlichen Gemeinschaft an der Universität? Naja, es ist eine Gemeinschaft. So, es sind Menschen, die sich äh, zueinander gehörig fühlen. Es sind Menschen, die zusammen feiern, die zusammen äh, um äh, Einsicht ringen, die einander helfen, die äh, nicht nur ähm, nebeneinander studieren, wohnen, sein wollen, sondern die ganz bewusst sagen, wir wollen miteinander was bewegen, weil wir bewegt sind von einem, der uns zusammenstellt. Und das ist jetzt nicht nichts. Ne? Also ich würde jetzt mal sagen, das ist der größte Attraktor, den menschlich betrachtet, solche Gruppen haben, du kriegst hier Gemeinschaft, du findest Anschluss und das ist kein nice to have. Das ist wesentlich, du findest Menschen, wo du auch guter Hoffnung sein kannst, die, die sind für dich da, wenn du durchhängst oder wenn du umziehst oder wenn du feiern willst oder wenn du fertig bist. So, das ist eine große Chance, Gemeinschaft, Zugehörigkeit. Ja, und was ist die größte Challenge? Ja, christliche Gruppe an der Universität. Hm, hm, hm. Wir haben ja vorhin eine kleine Umfrage gesehen. Fast jeder Eintrag, bis auf die 4711298 oder so, hat ja mehr oder weniger angedeutet, man ist halt ein bisschen Alien. Ne? Man ist so ein bisschen Angehöriger einer Religion, wo die Leute nicht so genau wissen, ist die Religion jetzt mehr tot als gefährlich oder mehr gefährlich als tot. Sie wissen es nicht so genau, aber normal ist es nicht. Wenn du sagst, ja, ich äh, gehe hier abends Universitätssport, äh, Judo-Gruppe, coole Sache. Ne? Wenn du Yoga machst, naja, fast langweilig, macht ja jeder. Ne? Wenn du Lauftreff hast oder so, pff, schön, aber wenn du sagst, ich bin hier christliche Gruppe und wir ja, bibeln so ein bisschen rum und wenn wir Bock haben, missionieren wir auch. Ja, freue dich auf die Reaktionen. Also es ist interessant. Du kommst da in coolere Gespräche, als wenn du sagst, ja, ich mache auch Yoga. Ja, welches Studium? Das und, ah ja, ja, ja, war ich auch mal. So, das ist schon speziell, hat was von Fremdheit. Du kannst dich damit lernen, fremd zu fühlen im universitären Raum, so die Quoten schießen jetzt nicht durch die Decke, ist nicht so, du machst einen Eröffnungsabend als christliche Gruppe, der Unipräsident ruft an und fragt, wann er sein Grußwort platzieren soll, Anfang oder Ende. Ist nicht die Regel, war vor 25 Jahren nicht die Regel, ich schätze heute auch nicht. Du musst gucken, welchen Raum du so kriegst und ob du da vielleicht auch mal äh, unerwünschte Rückmeldung zu kriegst, was du da treibst. Und äh, diese Spannung, so zwischen Chance und Challenge äh, und dieser steile Anspruch, äh, Jesus die Wahrheit mittendrin, da möchte ich jetzt mal ein bisschen so mit euch äh, drüber ins Nachdenken kommen. Ja, wie mache ich das? Ich habe im Grunde so ein Format eine Predigt, die ein bisschen zu schlau geworden ist jetzt. So darauf habe ich gezielt. Ne? Also ich werde jetzt drei Bibeltexte entlang gehen, die so diesen äh, Ansatz aufgreifen, Jesus die Wahrheit und werde das immer wieder versuchen, so ein bisschen im universitären Kontext äh, zu platzieren. Und wir fangen mal gleich an. So, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben ist ja auch wirklich ein sehr bekannter Vers, einer der bekanntesten. Nicht? Darauf beziehe ich mich. Der steht jetzt über den drei Anschlussrubriken auch. Und den möchte ich jetzt zunächst mal auf ein Stichwort beziehen, was man jetzt erstmal nicht erwarten würde. Neugierde. Neugierde. Es ist für Studierende, glaube ich, eine gute Sache, neugierig zu sein. Das erleichtert das Studium ganz, ganz enorm. Wenn man äh, jetzt da zum Forschen und Grübeln getragen werden muss, ach, ist nicht schön. Ist für die äh, Lehrenden nicht schön. Ich will jetzt nicht anfangen zu jammern, aber ist nicht schön. Es ist auch für die Lerngruppe nicht gut. Examensvorbereitung für, für alle und so. Äh, Neugierde ist eine feine Sache. Und ja, das, das fühlt sich erstmal an wie eine endliche Ressource. So am Anfang, ich glaube, viele kennen das, man kommt an die Uni. Man hat ein bisschen Bock. Man hat auch Lust auf ja, Party, also früher vor Corona und irgendwann danach. Also man will schon so das ganze Flair, dass die Uhrzeit egal ist. Ne? Früher war sie nie egal, man war mal Schüler, jetzt ist sie echt egal. Und und so und die ersten Nächte ist schon schön, ne? ist schon so ein Flair. Man hat immer drauf gehofft, jetzt ist es so. Ne? Und das ist Davon wird aber auch kein Studium glücklich. Nicht? Im Grunde, manchmal weiß man nicht, warum man studiert, manchmal wegen Kohle, Karriere, Job, manchmal, weil einem nichts Besseres eingefallen ist. Es gibt ganz viele, die fallen in irgendeinem Studienfach. Wenn sie ganz ehrlich sind, wussten sie nicht, was sie machen sollen, haben ein paar Highschool-Serien gesehen und dachten, Boah, ist zumindest, bis mir einfällt, was ich werden könnte, vielleicht eine Idee, ich studiere was. So und aber egal, egal ob es um Karriere geht oder um Zeitvertreib oder um Wartesaal für, dass ich meinen Weg finde oder besser noch entdeckt werde, was ich für ein super Typ bin, studiert man ja doch etwas, was man zumindest am wenigsten ätzend fand in der Schule und wo man vielleicht doch ein bisschen Interesse hat, was auszukriegen. So also Neugierde, man bringt es mit. Das ist schön. Man bringt es mit. Es interessiert einen. Die Themen, die Seminare. Auf manche freut man sich sogar vorher. Man, man liest vorher schon mal sich so ein bisschen warm, manchmal. So, und der ein oder andere von euch ist vielleicht auch schon ein paar Wochen länger an der Universität. Das geht ja auch mal verloren. Das kann ja auch mal verfliegen. Man kann so wahnsinnig dicht sein mit diesem ganzen laber -Rhabarber. Man kann so wahnsinniges Flimmern haben im Gehirn von diesen Büchern und Texten und diesen auswendig Lernstoff. Und es kann ein äh, wirklich wie so ein Dementor, die Lebenskräfte aus dem Gehirn raussaugen, weil es alles so viel ist. So, und ähm, es ist äh, so ein schönes Gefühl, wenn die Neugierde wiederkommt, also wenn man wieder kann, wenn man ein bisschen wieder aufnahmefähig ist. Das ist ja schon so eine Erlösung. Das äh, zu managen, so dieses, ich habe Neugierde, ich will was wissen. Und ich bin dicht, ich kann nicht mehr, es hängt mir zum Halse raus. So eine gewisse Übung. So, und ich glaube, dafür ist ähm, Jesus einfach ein, ein wahnsinnig spannender Begleiter. So, dieser ganze Anspruch, er ist die Wahrheit. Ja, wie, er ist die Wahrheit. Das ist ja eigentlich ein ganz komischer Anspruch. Ne? Also eigentlich, wenn man ein bisschen was gelernt hat, könnte man sagen, das ist eigentlich ein Missbrauch vom Wort Wahrheit. Weil... Eine Person kann nicht die Wahrheit sein, ist eigentlich eine Schnapsidee. Wahrheit ist ein äh, Verhältnisbegriff. Wahrheit ist ähm, die angemessene Koordination von Aussagen und Sachverhalten. So, eine Erkenntnis ist in dem Maße wahr, wie sie dem Sachverhalt gerecht wird, den sie beschreiben will. Das ist irgendwie Wahrheit, ne? wenn es so ist, wie gesagt wird. Wahrheit ist äh, die Übereinstimmung von Aussagen. Und einer bestimmten Wirklichkeit, einer bestimmten Sache. So, und so, so gebraucht man dies Wort, Wahrheit rauszukriegen. Ah, da ist es ein bisschen komplexer. Ne? Da kommt man mit so einem Wahrheitsbegriff manchmal nicht klar dann muss man eben, und jetzt will ich hier nicht zu philosophisch werden, da gibt es dann alle möglichen Theorien, wie du über Konsensfindung da weiterkommst oder wie du bestimmte Erkenntnisse einbaust in das, was schon mal halbwegs sicher und als gegeben gilt und so. Alles recht mühsam. Aber es bleibt am Ende des Tages so ein Verhältnisbegriff. Ja, wie soll denn dann eine Person die Wahrheit sein? Das ist ja schon so eine kleine Störungen, die man da bei der Rezeption, bei dem Verstehen dieser Aussage überhaupt kriegt. Was meinst du damit, dass Jesus die Wahrheit ist? Wenn man sich den Satz anschaut, merkt man, ja, der Satz ist eine Hilfe. Alles wird ja durch Kontext ein bisschen klarer. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Man kriegt so ein bisschen raus, all diese Sätze, all diese Begriffe, Stehen ja auch in einem Verhältnis. Im Weg wird es ja sofort danach deutlich gemacht. Ich bin der Weg zu Gott. So. Oder ich bin das Leben Gottes. So und insofern ne, wird es ein bisschen leichter, wenn man das hier so sich einfach mal verdeutlicht. Jesus ist der Weg zu Gott. Ja, oder der Weg Gottes zu uns. Jesus ist die Wahrheit über Gott. Er ist die Wahrheit Gottes. Er ist Gottes Wahrheit. So, er ist das Leben Gottes, das Leben, das Gott gibt. Jetzt merken wir, jetzt wird das so ein bisschen normaler. Aha, so, so wie Jesus der Weg zu Gott ist, so ist er Gottes Wahrheit. Aha. Also ja, macht sehr viel Sinn, wenn man das ganze Buch auch gelesen hat. Wenn Jesus das Wort ist, das Wort Gottes, das Wort das Fleisch wird, ja, dann macht es richtig viel Sinn. So in diesem Sinne, er ist das Wort, das die Wahrheit ist. Er ist die Wahrheit Gottes in Person. Dann kann man sich so ein bisschen sortieren und sagt, ja, jetzt äh, macht es ein bisschen Sinn. Und dann bleibt es ja aber dieses interessante Ding. Aber er ist doch eine Person. Er ist eine Person. Mensch auf jeden Fall. Wenn das Buch recht hat, ist er sogar Gott. Beides, wow, kriege ich, äh, wow, so schön, also es ist wirklich. Stimuliert das Gehirn. Er ist aber eine Person. Und was heißt, dass er Wahrheit ist? Naja, dadurch kriegt Wahrheit nochmal was anders Unerschöpfliches. Es gibt ja viele Wahrheiten und gibt viele Richtigkeiten. Und im Grunde, das, was man wirklich absolut weiß, ist dann nicht unendlich viel. Ich kann jetzt nicht sagen, es gibt unendlich viele Wahrheiten. Das wäre in einer endlichen Welt komisch. So, also es gibt endlich viele Wahrheiten über eine endliche Welt. so ein bisschen logisch. Rein theoretisch ist die Wissbarkeit von dem ganzen Zeugs auch äh, ja, machbar. Ne? Eigentlich kein Thema. Wir arbeiten ja faktisch dran. Wir arbeiten gerade damit, diese ganze Welt, künstliche Intelligenz, Computer und so weiter. Also viel Wissbares kriegst du einfach gespeichert. So ist keine Kunst, extrem viel Wissen, dass man fast sagen möchte, unendlich viel Wissen, irgendwo zu speichern. Und wir merken aber, <lacht> eine Person kannst du nicht abspeichern. Die kriegst du nicht in eine Cloud, das ist was anderes. Eine Person hat allem endlichem Wissen gegenüber schon noch was Unendliches. So, Menschen, Personen sind eine andere Form von Unendlichkeit, von Unerschöpflichkeit, Warum? Ja, weil sie so in der Zeit sind. Sie sind so untot. Das ist so krass bei Menschen. Ne? Also wenn du glaubst, über einen Menschen alles zu wissen, dann kann der einen Move machen, der alles auf, über den Haufen schmeißt. Das ist krass bei Menschen. Die können dich so schocken. So Du kannst jahrelang glauben, die so und so ist so eine ganz vernünftige, ganz brave. Ja Und dann dreht die durch. So Dann, dann ist da irgendein so Virus und irgendwas... Ja, komische Zeiten und so und dann macht die Dinge und dann hat die Gedanken und du stehst ein bisschen schockiert davor und sagst, ja, bei der hätte ich es nicht gedacht. Jetzt staune ich, ne? dass die, dass die ausgerechnet und ja, jetzt kannst du einsetzen, was dich mehr schocken würde schlafscharf bleibt oder anfängt zu schwurbeln oder über die falschen Videos lacht oder wütend wird oder so, hättest du ja nicht gedacht. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, ja. Dass ähm, ja, Menschen sind so unerschöpflich und so unberechenbar so. Ne? Bei, bei diesen Geräten, die wir haben, die sind berechenbar oder kaputt. Das ist super, das, das ist, äh, im berechenbaren Modus haben die viel drauf. Ne? Und die Alternative zum berechenbaren Modus ist, ja, ist kaputt. Ja, ist ein bisschen früh kaputt, bin ich enttäuscht und so. Aber bei Menschen, da hast du nicht berechenbar oder kaputt, sondern in aller äh, stückweisen Berechenbarkeit, die wir alle an uns haben, können wir uns selbst und andere permanent überraschen, weil wir so wahnwitzig lebendig sind so Wesen in der Zeit und wenn so ein bisschen, also Jesus war ja mindestens das, das ist ja der Witz, er war mindestens das, wenn das Buch recht hat, war er viel mehr, dann lebt er jetzt, ja du lieber Himmel, was ist das für eine äh, Unendlichkeit an Wahrheit, die sich darin erschließt, so an Christus in den Griff, Christus nicht in die Cloud, kannst du nicht abspeichern. So und äh, das Johannesevangelium führt das ja fort, das ne? sofort am Anfang, Johannes der Täufer, der haut einen raus. Ne? Er sieht Jesus vorübergehen und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm. Ist ein Satz, da kannst du mehrere Wissenschaften mit wuschig machen. Ne? Die Biologen zucken und sagen, wie Lämmer, da bin ich Experte. Nee, so, und, aber ganz viele Geistwissenschaftler sagen, ist eine Metapher. Kein Problem, alle beruhigen wir uns, ist eine Metapher. Ja, aber dann geht's los. Was ist denn für eine Metapher? Ja Mensch, ne? und, und dann kann man da weitermachen und das, das sparen wir uns jetzt. Ne? Aber man kann da ganze Nächte zu machen, was das heißen soll. Und die zwei Jünger, ja können ja nicht googeln, ne? was will man machen, alles nicht so leicht. Ne? Können jetzt nicht irgendwie bei Wikipedia schon mal so eine Erstorientierung oder so. Aber die haben da Neugierde gekriegt. So, die, die hat es erwischt. so. Und sie gehen zu diesem Jesus so und folgen ihm nach. Ja, kann unangenehm sein. Ne? Stell dir vor, du läufst da durch die Uni und irgendjemand ruft dir nach, der gehört zu den Campusleuten und so. Ne? Und dann kommen Leute und gehen dir hinterher. Und die hören nicht damit auf und die tuscheln über dich und die gucken, was du machst. Und die schreiben sich was auf und die rufen und, und, und so. Ah, kann unangenehm sein. So. Und Jesus wandt sich um, was wird er jetzt machen? Ne? Sah sie an und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Ist doch gut, ne? nicht irgendwas unterstellen und unterschieben oder gleich irgendwie äh, glauben, ich habe sie gecasht oder ängstlich patzig oder so. Nee, was sucht ihr? Offene Frage. So, und Sie, Rabbi, wo wirst du bleiben? Ja, das ist eine bisschen komische Frage. Ne? Also, ist doch irgendwie klar, ne? sie hätten sagen können, hier, wir probieren es mal gleich mit Ehrlichkeit. Ne? Johannes der Täufer, wir halten den für ein echt großes Licht, der hat uns geflasht, ist ein Mann Gottes, sagen wir mal, und wenn der so einen raushaut über dich, du als Gottes Lamm, also wir haben es nicht kapiert, aber wir sind neugierig geworden, kannst du es uns erklären? Und offensichtlich aber haben sie jetzt, in, wir haben schon ein bisschen geguckt, gar nicht mehr so das Bedürfnis, wir haben da so eine Metapher aufgeschnappt, wir hätten da jetzt gern mal zu einer Auslegung oder so, sondern, naja, wo wirst du bleiben? Interessante Frage. Ne? Um, um wen geht es? Um Jesus? Du. So, es, es geht ihm, äh, um, um ihn. Wo, du. So, Wenn sie fragen, wo wirst du bleiben, klingt das, ja, wonach klingt das schon so, als äh, wir haben ehrlich gesagt noch auf den Versen zu bleiben. Das ist offenbar hier der Sinn. So, du bist uns interessant geworden und wir würden gern ein bisschen dranbleiben. So, wir trauen uns das nicht so zu sagen, weil, klingt dann so Stalker-mäßig, aber ja, praktisch ist es das. Ne? So, und jetzt hätte Jesus sagen können, ja komm, das ist mir aber ganz unangenehm. Warum? Wow, ich weiß, ich habe Feinde. Also wow, warum wollt ihr wissen, wo ich jetzt bleibe und so? Nee, aber hm, tagt der offenen Tür. Ne? Kommt und seht. Und sie kamen es und sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde, warum immer wir das wissen müssen. Aber ähm, so, Neugierde. Neugierde ist eine gute Sache. Muss auch nicht gerechtfertigt werden. Er hätte ja auch sagen können, warum? So, warum wollt ihr das wissen? Nicht? Aber nein, Neugier ist gut. So, und ähm, dieser Zusammenhang von einem Jesus, der als die Wahrheit... Als Wahrheit bezeichnet wird im Evangelium, als eine unerschöpfliche Wahrheit, als eine Dimension des Unendlichen, immer besser kennenlernen können, äh, viel mehr als äh, du eine Metapher aufdröseln kannst, ist er, die Person, das, was er war, was er ist, wenn das Buch recht hat, was er ausstrahlt, ähm, faszinierend geworden, diesen Menschen. Und diese Stimulation, des Gehirns, des Lebens, des Fragens, zieht sich durch alle Evangelien hindurch. Wer ist das? Was ist das für ein Mensch? Und ähm, ich glaube, das tut ähm, Menschen so gut, das tut Gläubigen so gut und es kann Nichtgläubige einfach mal provozieren, was ist für dich eine Quelle unerschöpflicher Faszination? Und was bringt es vielleicht, sowas zu haben, sowas zu kennen? Ich schlage auch mal Folgendes hier einfach vor, warum das im Universitätskontext eine spannende Kiste ist. Warum ist das spannend? Naja, wenn dieser Jesus die Wahrheit ist, wenn er faszinierend ist, wenn es lohnt, an ihm dran zu bleiben, da gibt es ja auch eine kleine Nebenbotschaft mit. Ne? Also wenn er die Wahrheit ist, sind wir es nicht. Wenn er die Wahrheit ist, nicht? wenn er es in dieser besonderen Art und Weise ist, dann ist das schon was Besonderes. So, dann ist das nicht äh, wie irgendwas, nichts, was an jeder Ecke im Grunde aufzugreifen ist. Und dies, ähm, wenn er die Wahrheit ist, bin ich es nicht. Wenn er in einer Weise fasziniert, wie keiner von uns, dann ist das auch eine schöne Übung in Demut. Auch eine Übung in Bescheidenheit, ich sag mal ganz vornehm, in epistemischer Bescheidenheit, dass wir mit allem unserem Wahrheitswissen sehr fragmentarisch unterwegs sind, bleibend, ewig fragmentarisch. Und das Wahrheitserkenntnis als ewiges Fragment, ich glaube, das tut dem Universitätssystem gut. Universitätssystem heute, was kann man da so drüber hören? Wenn man mal Leute fragen würde, was ist los an den Unis? Ja, da kann man lustige Antworten hören. Ich glaube, manche würden sagen, die Universitäten sind in der Krise. Die Universitäten sind in großer Not. Das universitäre System, boah, das, das war alles schon mal besser und schöner. Ja, was ist die Krise denn da? Ja, so viele Ideologien. Der Witz ist, das würden viele sagen, es ist so ideologisch geworden. Ne? Es sollte eigentlich ein Ort der Wahrheitssuche sein, aber es ist voller Ideologie. Ideologie da, wo die Wahrheit irgendwo festgezurrt ist, wo du sie weißt, wo du erleuchtet bist. Wenn du dann weiter rumfragst, kriegst du ganz unterschiedliche Antworten. Je nachdem, wen du fragst. Ne? Wenn du einen fragst, der sagt, die Uni, Hort der Ideologien geworden und du fragst, warum, sagt er dir, wenn er, ja... Alles ist außer links, wird er dir sagen an der Uni. Da gibt es ganz schlimme Sachen heute. Da gibt es so Identitätspolitik. Aber das ist da ein Riesending. Das wird an den Unis produziert. Da gibt es ganze Pseudostudiengänge für. Und an den Universitäten, die machen sich da alle bekloppt heutzutage. Die arbeiten alle nichts Vernünftiges. Die haben zu viel Zeit offensichtlich auch. Und dann sitzen die da ständig und denken zu viel über sich nach, weil sie halt nicht mit den Händen arbeiten, kommt da sowas bei rum. Und dann fangen sie da an, Identitäten zu konstruieren. Und die studieren so lange, die wissen nicht mehr, ob sie Mann oder Frau sind. Die, die wissen gar nichts mehr. Die ähm, entdecken alle, dass sie weiß sind oder dass sie nicht weiß sind, das entdecken die. Hätte man früher gesagt, sag bloß, finde die total wichtig, fange darüber an zu philosophieren. Geraten in Wut, dann erfinden sie lauter Wörter. Ne? Der, der äh, Rachman, den du immer kanntest, der ist jetzt People of Color. Da hat der nicht von gewusst in der Schule. Jetzt ist der People of Color. Da, da stecken Dinge drin, das, das ist alles sehr, sehr kompliziert. Da gibt es Leute, da dachte du früher, ein oh, bisschen komisch ist die sowieso. Jetzt ist die Queer. Die, die kann dir da Dinge erklären, da fängst du an, die Ohren zu bewegen. Das, das ist sehr speziell. So, und es gibt Leute, die könnten sich jetzt da warmreden. Die würden auch mit der Zeit wütend werden. Die, die würden auch anfangen, da wer weiß was zu schimpfen und nach der Polizei rufen und so. Ja, frag die mal. Frag die mal, die jetzt da irgendwie zu viele identitätspolitische Gedanken haben. Warum seid ihr denn so ideologisch geworden? Na, die würden dir sagen, wir sind doch nicht die Ideologen. Das System ist ideologisch. Das System. Wir sind doch hier in einem kapitalistischen Informationsverwertungsbetrieb. Wir sind hier im Grunde in einem geistlosen Apparat, der uns das Denken austreibt, weil wir alle, alle zugerichtet werden für einen permanenten Wettkampf für einen permanenten Konkurrenzdrill. Was haben wir in der Schule je anders gelernt, als Konkurrenten zu sein? Und wenn Menschen in Prüfungssituationen mal kleine solidarische Anwandlungen hatten, ihr Wissen zu teilen oder Wissen als Allgemeinbesitz zu verstehen, zack, brutalste Ahndung, durchgefallen, da wirst du solidarisch und das System bestraft dich dafür. Und das ist die Ideologie, die auch in diesem Gesellschaftsbereich wirkt. Das ist die gesellschaftliche Spannung. Von oben, Ideologie, wo Reiche sich von Armen abschotten, Männer ihre Erbhöfe verteidigen gegen alle nicht-maskulinen Menschen, wo Fremde nie, nie, nie richtig dazugehören. Und da stehen wir gegen auf. So, und wir, wir können, das ist auch ein schönes Thema. Ne? Also kann man super Abende drüber machen und wir holen aber ganz tief Luft und wir lassen das alles von uns abfallen, diese ganzen Debatten, Identitätspolitik, lieber Himmel und, und so. Und äh, naja, immerhin, ne? also alle sind sich einig, ist zu viel Ideologie in der Welt. So, und ähm, ja, das, das stimmt vielleicht sogar. Ne? Also was jetzt sonst da stimmt und wer mehr Recht hat, ich habe da auch meine Meinung, ich will nichts weiter sagen dazu und so, aber einfach mal das alles auch wieder loslassen und sagen, ja, man kann so wütend werden. Und vielleicht tut es mir gut, bevor ich ganz wütend bin und auch nur Feinde sehe und ach, immer mit erhobener Faust anfangen zu denken und so. Vielleicht tut es mir gut, in einer Wahrheit mich zu gründen nach ihr zu streben, die ich nie in den Griff bekomme, die so verfasst ist als Person, dass ich ihrer nicht habhaft werde. Wenn die Wahrheit eine Person ist, ist sie nicht ideologiefähig. Ideologie Probieren leider manche auch und so, aber funktioniert eigentlich nie, weil du ihn nicht in den Griff bekommst, weil die Beziehung zu ihm dich auf eine Frequenz äh, einspult, in der du äh, kein Verfügungsgewissen mehr äh, gewinnen kannst. Das wird dir da nicht gelingen. Und das hält Neugierde wach. Und das ist schon auch eine gute Schluckimpfung gegen Ideologieanfälle, sich so auf diesen Jesus immer wieder ausrichten zu lassen. Gut, und dann noch einzutauchen in die Streitigkeit, ist ja kein Blödsinn, sind ja wichtige Fragen. Finde ich super. In meiner Zeit hieß das noch nicht so schön und so, aber als Studierender heute, ja, Hoffe ich, dass ihr da spannende Gespräche habt, Identitätspolitik, wenn da ihr jetzt mittendrin seid, im großen Sturm der Ideologien nur fröhlich rein. Kann man ja nicht Kopf in den Sand stecken und sagen, lass ich da andere einigen, mich überfordert das alles und so. Wofür ist man jung? Wofür hat man Kräfte und Neugierde? Und Abstand dazu zu haben, um eine größere Wahrheit zu wissen als solche, ist, glaube ich, echt gut. So, Jesus ist die Wahrheit und er... Darin eine unerschöpfliche Quelle immer neuer Neugierde. Ich komme zu einem anderen Punkt: ähm, Echtheit. Echtheit. Und wir nehmen einen kleinen Text aus Johannes 8. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm: Wir sind Abrahams Nachkommen und sind niemals jemandes Knechte gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ja, berühmte Worte, nicht? Wahrheit macht frei. Starkes Wort. Gibt auch eine Variante von David Foster Wallace, die lautet, Wahrheit macht frei, aber erst macht sie dich fertig. Ah, da hat er auch recht und so. ne, Weil der ganze Zusammenhang macht einen schon so ein bisschen fertig. Ne? Die sind auch fertig hier. ne. Also die glauben ja schon an ihn so. ne. Und dann kriegen sie erstmal mal einen mit. Und ähm, was macht die fertig? Warum, warum sind die auf einmal so ein bisschen gereizt? Ne? Vers 33, du spürst es, du spürst, die sind gereizt. So, ja, warum sind die gereizt? Ja, was war da los? Ne? Die glauben an ihn. So, und er sagt jetzt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. das sind die gereizt, weil es das heißt ja im Grunde, ihr seid nicht fertig. Ihr seid nicht am Ende. Ihr seid am Anfang. Ihr seid auf dem Startblock. Ihr seid auf der ersten Runde und, und so. Nicht? Aber äh, Wahrheit erkennen ist ein Prozess und das habt ihr vor euch. Und frei werden ist ein Prozess. Das habt ihr nicht hinter euch. Das habt ihr vor euch. Und darum sind die gereizt, ne? Da, da, da, da, da sagen wie frei werden. Das ist eine Frechheit. so Und ja, das, das ist bei Jesus schon, der, der ist frech. Der ist echt frech. Das ist krass. Der nimmt sich Sachen raus, ja, das, das traust du dich nicht so einfach. Wer, wer traut sich, euch sowas zu sagen? so nicht? Und, und ja gut, jetzt viele heutzutage. Ne? Wenn du auf sozialen Netzwerken bist, da ist das gar nichts. also Da, da kriegst du ständig den Kopf gewaschen und einen reingewürgt. Okay, also viele trauen sich viel, aber du kennst es aus dem wirklichen Leben, da trauen sich es nicht so viele. Ne? Also keiner tritt dir so an Schienbein wie auf Twitter, wenn du ihm Auge in Auge gegenüberstehst. Jesus macht das. Jesus gibt dir einen mit und schaut dir ins Gesicht dabei und da werden die gereizt. und ähm, ja, wie schön so, ne? dass er es nicht macht, weil er es kann und weil äh, ihr hunderte von Kilometern voneinander entfernt seid, sondern ähm, er wirkt dir ein bisschen was rein und schaut dich an und äh, erwartet sich da offensichtlich Wachstumsimpulse von. Darum geht es ja hier offensichtlich. So und ähm, da haben hier seine Gesprächspartner gerade nicht spontan Bock drauf. Ne? also die sagen nicht, hey Jesus, ich feiere dich, was du mir gerade ein reingewirkt hast, ist erstmal, die müssen da ja durch seinen Widerstand durch, oh, man spürt es so und heißt ähm, ist auch die Einladung zu, mach dich ehrlich. So, äh, tritt mal heraus aus dem Bild, was du von dir selbst hast. Also tritt mal heraus aus deinem Selbstbild, in dem du der große Checker bist. So, denn das ist ja die witzige Spannung, die wir haben. Wir alle, also Echtheit finden wir ja eigentlich gut. So, und Gemeinschaft finden wir auch gut, weil wir alle doch die Erfahrung kennen, wenn du Leute siehst, ja, du hast viele Fantasien und so, alles Menschen sind Projektionsflächen oder so, wenn du ihnen näher kommst, du machst Entdeckungen, lauter Sachen hättest du nie gedacht ne? und es ist schön, es ist schön, sich näher zu kommen, dadurch, dass Masken fallen, dadurch, dass man echt wird, dadurch, dass Ehrlichkeit nochmal ganz neue Dinge zeigt, das ist der große Bonus, den Gemeinschaft so mit sich bringt und wir finden echt, Wahnsinnig gut und wir finden Inszenierung auch wahnsinnig gut. Und das ist ja doch das Dauerparadox so unseres Alltagslebens. So, ich, ich, ich gehe mal davon aus, die meisten von euch sind auf irgendwelchen sozialen Netzwerken. So 95 Prozent aller Studierende werden da irgendwo sein, die, die da nicht sind, sind sehr vermögend. Da hat man Grund, vielleicht ein bisschen heimlicher oder so, oder auf der Flucht oder machen sich gar nichts aus Menschen oder sind extrem hochbegabt und involviert irgendwie trainieren für Olympia. Die meisten anderen, würde ich jetzt sagen, sind auf sozialen Netzwerken und ich glaube, ihr habt das ja auch alles längst durchschaut, ähm, die, äh, der, der große Wurf auf Netzwerken ist, ähm, total authentisch zu wirken und das ist total viel Arbeit, äh, dich als authentisch zu inszenieren. Das ist die große Meisterschaft. So, wenn du dich authentisch zeigen kannst, und es ist so witzig, weil es ja alle wissen, ne? also am, am coolsten wäre es ja, du merkst es gar nicht, dann bist du da echt erstaunt oder so, aber dieses Wissen, da macht sich jemand total authentisch und er macht sich authentisch und du weißt es auch und du, du denkst, ja, aber ja, wie, wie sollte ich merken, dass es authentisch ist, wenn er es nicht inszenieren würde? Ja, und du, du Christus, Christ, du kommst da nicht raus und so, nicht? also Authentizität, Echtheit, da halten wir schon viel von. Keiner mag Heiratsschwindler. Ne, wenn jemand sagen würde, ich finde Echtheit total bekloppt, ich bin berufsmäßiger Heiratsschwindler, ist das Letzte, was ich brauche für mein Leben, ja, den verachtest du spontan. Mit Grund finden wir blöd. Ne? Also Echtheit ist schon gut. Und sie ist so unerschwinglich. Weil sobald du Piep machst, inszenierst du, präsentierst du, hast du irgendwelche Filter durchlaufen, du brabbelst ja nicht alles aus dir heraus, wie es da ist. Wenn du richtig echt bist, ja, du musst Angst haben, dass dich Leute abholen und du irgendwie in, äh, wo in Einrichtungen auf einmal bist oder so. Ständig musst du im Grunde Selektivitätsschranken deiner Selbstkontrolle durchlaufen, dass dir da was entschlüpft. Es ist hochselektiv, was wir einander zeigen. Und wir wollen total, dass es echt ist und authentisch. Wow, wir machen uns ganz schön fertig. Ne? Das ist echt witzig. So, und... Ähm, Daraus kannst du dich nicht selbst herausdröseln aus dieser Spannung von Echtheitssehnsucht und Inszenierungsdruck. Du kommst da schlecht raus. Was Jesus macht ist, dass er ständig Menschen in einer Weise provoziert, dass sie echter werden als zuvor. Da gibt es diesen Nikodemus, ihr kennt die Geschichte vielleicht, ein großer Lehrer in Israel, einer, ja, der kommt nur nachts, ne? der hat ein Gesicht, was er verlieren könnte. So Und da muss Jesus nicht lange reden, da ist der platt und äh, gibt ganz ehrlich zu, er weiß gerade nicht mehr Bescheid. Und das ist krass. Und Jesus sagt, du bist ein großer Lehrer in Israel und weißt das nicht. Das klingt jetzt so, als würde er ihn dissen wollen, als würde er ihn vorführen wollen. Aber nee, ist natürlich nicht. Er unterstreicht diese außergewöhnliche Situation, dass ein Lehrer, dessen Identität im Bescheidwissen besteht, sich ehrlich macht und sich ratlos bekennt. Und ständig bringt Jesus Menschen an diese Grenze, dass sie auf die Knie gehen oder dass sie weinen oder dass sie sagen, ich muss mein Leben ändern oder dass sie sagen, ich habe es irgendwie verbockt oder dass sie ihm die Füße küssen oder sehr extreme Dinge auch teilweise tun. So er bringt sie in eine neue Echtheitsdimension, er tut das. Und ja, das kann man echt brauchen, das kann man auch als Studierender brauchen. Studieren heißt ja ständig arbeiten an einer intellektuellen Rüstung Universität ist ja ein Paradies für Control Freaks. Es ist ja das ständige Streben, dich unangreifbar zu machen. Es ist ein ständiges Ringen um eine unsichtbare Sitz, äh, Rüstung. Du musst alles belegen, alles dokumentieren, jede absurde Fehlerquelle antizipieren. Jede Fußnote ist ein Verteidigungswall. Du kannst auf keine Principle of Charity hoffen. Du kannst nicht hoffen, dass der Prüfer alles sucht, was bei dir richtig schön war, ja, Der guckt schon nach einem Fehler. Ne? Er tut es nicht, woran Arsch ist, sondern weil ja, es ist das System, es ist sein Job, er kriegt da Geld für und du du bejahst es ja auch. Du willst ja eigentlich wachsen durch Kritik, du, du willst ja permanent Exzellenz inszenieren. Ist es schlecht? Nein, es ist super, ist schon gut, es ist effektiv. So. Aber dann jemand zu finden, der dich an die Grenze bringt, wo du eigene Schwachheit, eigene Zerbrechlichkeit, eigene Zweifel, eigene Ratlosigkeit zum Ausdruck bringen kannst, weil du weißt, dass er dich da nicht fertig macht, sondern dass er dich darin berührt und anspricht und aufrichtet und ja, befreit. Befreit, wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Jesus befreit Menschen mehr als zuvor, zu ihrer eigenen Situation zu stehen, zu ihren Fragen, zu ihrer Ratlosigkeit, zu ihrer Frustration, zu was auch immer, zu ihrer Sehnsucht. Und das ist viel. Dritter Punkt. Johannes 18. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Pilatus darf sich das anhören. Pilatus, ja der wundert sich, Er ist der Richter dieser Jesus, der ist fast tot, also es hängt jetzt nur noch am Daumen von Pilatus, Daumen rauf, Daumen runter, er fragt nochmal nach, aber du bist ein König. Jesus sagte, ja, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Ja, Pilatus ist platt, ne? also so, so spricht kein Angeklagter. Also Angeklagte, die, die fangen an, auf die Knie zu gehen, die weinen, die sprechen von ihrer armen, alten Mutter oder von ihren Kindern, für die sie sorgen müssen, die, die schmeicheln sich ein, wenn sie merken, dass es nichts bringt. Sie verfluchen dich, sie schreien ihren Hass raus, sie, sie, aber sie sind in einer Ausnahmesituation. Was ist mit dem los? Was ist das für ein? Angeklagter, das gibt es ja gar nicht. Der, der hält ihr Vorträge über sein Königreich. Er äh, spielt mit dieser Metaphorik des Königs diese Welt und jene Welt. Pilatus ist fertig, aber die Kraft reicht für eine letzte kluge Frage. Was ist Wahrheit? So, was ist Wahrheit? Ja, was ist das für eine Wahrheit, äh, die, die Jesus hier verkörpert? So, er bezeugt die Wahrheit. Was aus, wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ja, Pilatus hört das doch, was ist denn hier gemeint? So, worum geht's hier? So, ist das jetzt hier eine Frage der Aufdröselung dieser Bedeutungen von Reich und König und so? Hm, wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Da wird wieder so ein Beziehungsding draus. Wir merken das. Ne? Das ist nicht mehr die Wahrheit, die ich habe. Das ist kein Verfügungswissen mehr. So, das, was ich gelernt habe im Studium, mein Examenstoff, da sage ich nicht, da bin ich raus, so, also in diesem Sinne, das, darin lebe ich. Nee, das habe ich mir angeeignet und jetzt auf der nächsten Party nach der Prüfung lösche ich das durch exzessives Party machen. Da, da, das ist für mich kein Lebenszusammenhang. Der hört meine Stimme. Wieso seine Stimme? Es ist so ein Beziehungsding. Und diese Gestalt von Wahrheit, das ist bei Jesus das Spezielle. Was macht Wissenschaft für, für eine Wahrheit zugänglich? Naja, Wissenschaft schafft Wissen. Mehr oder weniger heißt ja jetzt halt so. Wissen ist schon ein, ja, ein, ein Verhältnis zur Wahrheit, ein Erkenntnisverhältnis zur Wahrheit. Das Besondere des Wissenschaftswissen ist der Modus der Abgesichertheit. Das Wissenschaftswissen ist das apersonale Verfügungswissen was von dir als Person, von deinem Herz, von deinem Leben unabhängig ist. das hat nichts mit dir zu tun. Es ist an sich. Und das, was du experimentell oder an Quellen gezeigt hast, kannst du so demonstrieren, dass jeder es völlig unabhängig von seiner Lebenssituation nachprüfen kann. Es hat nichts mit dir zu tun. So diese Wahrheit, Jesus, hat alles mit dir zu tun. Ja, ist es darum keine Wahrheit? Ist das kein Wissen? Ja, es ist ein Wissen. Wie sollen wir sagen? Es geht hier stärker um Gewissheit. Es geht um Beziehungsgewissheit. Du kannst mit dieser Gewissheit sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass dieser Jesus die Wahrheit ist. Hm, es hat einen anderen Modus. Es ist so dieses Ich-Weiß. Du kannst es nicht auf die Ebene bringen, man weiß, weiß man ja, steht ja bei Wikipedia, dass er die Wahrheit ist. Nö, da wird das zitiert, da wird das zitiert als Glaube, den einige teilen. Ähm, dieses Wissen des christlichen Glaubens ist Ich-Wissen, ist Person-Wissen und ähm, im Deutschen haben wir die schöne Möglichkeit, da ein bisschen rumzumachen. Wir können das Gewissheit nennen. Gewissheit, die etwas anderes ist als Sicherheit, als abgesicherte, funktionierende, nachweisbare Erkenntnis, die du einfach hast. Diese Wahrheit hat dich und nicht du sie. Und das ist ein großer Unterschied. Und diese Gewissheit, ja da bietet dir Universität nicht viel. Eigentlich fast nichts, ehrlich gesagt. Also du kannst schlau werden, dass dir die Birne platzt. Das ist äh, auch echt schön, ist ein geiles Gefühl. Wir sind Freunde der Wahrheit, wenn wir Wahrheit wichtig finden, Gott wichtig finden. Man muss Wahrheitsfan irgendwo sein. Aber es gibt vielerlei Wahrheit und Verfügungserkenntnis und Besitzwissen. Äh, macht dir den Kopf voll und äh, sie wird dir aus keiner Verzweiflung helfen. Sie wird dein Herz nicht trösten. Das, was du auswendig lernen kannst als Stoff, als äh, Verfügungsmasse des Denkens wird äh, dir in Verzweiflung, in Unsicherheit, in Angst keinen Turnaround geben. Diese Gewissheitswahrheit hier bei Jesus, die funktioniert anders. Die hat eine andere Logik. Die berührt dich, die ergreift dich, die trifft dich und du, du wirst in anderer Weise von ihr ergriffen, sodass du sagen kannst, ich habe diese Wahrheit nicht, sie hat mich und ich höre seine Stimme und ich habe diese Wahrheit nicht anders als in der Beziehung zu ihm. Das, das ist ähm, attraktiv, gerade in einem Lebensumfeld, was lauter Wissen produziert und manchmal auch Gewissheiten verbraucht. Lebensgewissheiten, Beziehungsgewissheiten, Orientierungsgewissheiten, wer du bist, wofür du lebst, was dich begeistert, wofür es lohnt, das eigene Leben hinzugehen. Das, das findest du bei Jesus. Darin ist er relevant, darin ist er attraktiv, darin ist er faszinierend. Ich bin am Ende. Was bedeutet Jesus für Studierende im 21. Jahrhundert? Ja, ich habe ihn noch im 20. Jahrhundert kennengelernt, aber hm, würde sagen, das stimmt heute schon auch so. Er ist die Wahrheit in Person. Er ist der Anker der Ewigkeit in der Zeit. Er ist so der Ort, an dem du dich äh, so finden kannst, dass du dich dabei zugleich auch loslassen kannst. Du kannst losfassen. lassen. Alles, woran du dich äh, klammerst, allen Besitzstolz, alles Pseudowissen, alles ideologische Durchblicken. Und du kannst Gemeinschaft finden, Gemeinschaft, die sich darauf einstellt, von diesem Jesus her zu denken, zu leben, zu glauben und äh, zweierlei miteinander zu erleben. Bindung, Verbundenheit, eine Mitte, die Halt gibt und darin zugleich eine Mitte, die Halt gibt und befreit die freisetzt, die neugierig hält, die offen macht, die neugierig werden lässt. Und das miteinander zu verknüpfen, das ist in der Universitätswelt, das ist für Studierende eine wunderbare, befreiende, junghaltende Mitte des Lebens. Das ist die Wahrheit in Person. Das war mein Vortrag für heute Abend.